Bei Greentech sind wir immer wieder auf der Suche nach Menschen, die durch Innovation und Technik die Welt verändern wollen. Und einen solchen Herrn treffen wir heute in Bruck an der großglockner hochalpenstraße und man darf gespannt sein, wie er sein Unternehmen umgebaut hat. Markus ist heute im Pinskau unterwegs. Am Fuße des Großglockners fährt er mit seinem E-Auto zum Sägewerk Hermann und Müller. Was auf den ersten Blick wie ein normales Sägewerk aussieht, ist aber ein absoluter Green-Tech-Betrieb. Hier wird seit Jahrzehnten eigener, sauberer Strom aus unterschiedlichsten Quellen gewonnen. Dazu kommen wir aber etwas später. Dabei habe ich habe ja schon erwähnt, dass wir immer wieder auf der Suche bei Salzburger TV sind, nach Menschen, die die Welt nachhaltig verändern wollen. Aber zuerst möchte ich mal wissen, was macht denn Ihre Firma eigentlich ganz genau? Naja, ja, Hermann und Müller ist ein kleiner Multi, wenn man so sagen will. Wir haben ein Sägewerk, mhm. wir befinden uns hier gerade im Holzfachmarkt, also ähnlich wie Baumarkt, aber eher konzentriert auf alle Produkte rund ums Holz herum. Mhm. Dann haben wir noch einen florierenden äh, Handel mit äh, Holzprodukten, sowohl zugekaufte wie auch äh, selbstproduzierte. Und ein Sägewerk, das etwa 35.000 Meter vorwiegend Lerche schneidet wir muss das Sägewerk mal anschauen. Das ja. wir uns anschauen. Ja. wunderbar. Ich mag ja das, wenn die Funken so richtig fliegen, aber wobei im Sägewerk ein bisschen suboptimal. Ja, Funken <lacht> sollten im Sägewerk möglichst keine fliegen. Damit geht es für die beiden raus aus dem Fachmarkt, quer über den Hof und rein ins Sägewerk. Hier wird es etwas lauter. Herr Bayer, wie funktioniert jetzt eigentlich so ein Sägewerk? Vorne kommt der Baum rein, hinten kommt das Beidel aus, oder? So in etwa, ja genau. Wir haben also zwei Sägelinien. Äh, hier am Gatter kommt der Baum hier hinten herein haben wir gerade schon gesehen. Es wird äh, in diesem Fall jetzt äh, der Baum aufgeschnitten und die Bretter, die dann herauskommen werden, im Anschluss da hinten noch die Waldkante links und rechts äh, weggeschnitten. Das nennt man besäumen. Auf der Bandsäge, das ist die zweite Linie, wird immer nur ein Stamm Schnitt für Schnitt, immer nur ein Schnitt gleichzeitig äh, aufgearbeitet und hinterher passiert dann das Gleiche wie mit der Brettware vom Gatter, zeitrichtige Kante wegschneiden. Und eben, wenn man doch vorn kommt, die Werke rein und hinten geht das Eiche aus. <lacht> <lacht> Die, die Kunst des Sägers besteht darin, aus dem teuren Rohmaterial möglichst viel Ausbeute zu gewinnen. Das heißt, möglichst viel schöne Ware äh, herauszuschneiden. Der Rest, der nicht verwertbar ist für Bretter, wird dann in kleine Stücke gehackt und geht dann in die Heizwerke zum Beispiel auch ins Heizwerk der Salzgurse, ne? Wir haben ja hier ein Heizwerk am Gelände, das beliefern wir mit äh, Restholz. Wunderbar. Also dann gehen wir weiter, oder? Und da oben ist die oder? Da ist sie oben, ja. Wie Markus gleich erfahren wird, ist die große Photovoltaikanlage am Dach aber nicht die einzige grüne Stromquelle für den Betrieb. Doch irgendwie kommt am Weg dorthin der Spitzbub in Markus durch. Und mittlerweile habe ich auch etwas gefunden, dass auch elektrisch geht und da sind wir schon wieder nachhaltig unterwegs, sensationell. Wenn euch die grüne Energie bei Hermann und Müller gefällt, dann gebt uns euren Daumen nach oben auf das Video und abonniert unseren YouTube-Kanal. Besser wie am Roberti möchte ich nur sagen. Geniales, danke. Jetzt haben wir ja sehr viel schon gesehen bei Ihnen, aber um die Nachhaltigkeit gegangen sind wir jetzt noch ein bisschen. Wie können wir die jetzt spüren bei Ihnen? Was haben Sie da alles gebaut? Wie schaut Nachhaltigkeit bei Ihnen im Unternehmen aus? Naja, wir betreiben schon seit über 100 Jahren zwei Wasserkraftwerke, Kleinwasserkraftwerke. Plus äh, haben wir jetzt äh, gemeinsam mit der Salzburg AG Photovoltaik in der Größenordnung von 500 kw Peak installiert auf drei Dächern hier im, im Werk und äh, wir erzeugen in guter Wasserlage, also bei gutem Wasserangebot im Sommer etwa ein Megawatt äh, Kleinwasserkraftstrom und etwa im Jahr, ja auch je nach Natürlich etwa eine halbe Million Kilowattstunden Photovoltaikstrom. Und diesen gesamten Strom brauchen Sie für Ihr Unternehmen oder bleibt ein bisschen was über? Es bleibt ja. Gott sei Dank äh, <lacht> einiges über, was wir ins Netz äh, der Salzburger AG einspeisen können. Aber man kann sagen, dass etwa die Größenordnung, wenn die Photovoltaikanlage optimal arbeitet, dass etwa diese Größenordnung an Strom hier selbst verbraucht wird. Die Wasserkraft könnten wir jetzt zum Beispiel um die Mittagszeit, wie im Augenblick, könnten wir voll ähm, ins Netz einspeisen. So ein Wasserkraftwerk würde ich jetzt da gerne besuchen. Ja, gerne. Äh, da treffen Sie dann einen Kollegen, der Sie da durchführen wird. Wunderbar. Herr Bayer, herzlichen Dank. Danke das auch. Bis zum nächsten Mal, gell? Bitteschön. Bitteschön. Und jetzt wird es bei uns nochmal spannend. Jetzt schauen wir uns ein Kleinwasserkraftwerk an. Die großen von der Salzburg, die kennen wir mittlerweile. Jetzt wird es eine Spur kleiner. Dafür geht es für Markus voll elektrisch mit dem Auto von Bruck Richtung Fusch. Hier ja, trifft er ist Dieter Frauen ja. an. Das ist ja so richtig gemütlich bei dir. Hinten wird gefischt, ne? Ja, so wie es also. Schönes Wasser haben wir, eine Fischtreppe haben wir, alles da. Wo sind wir jetzt ganz genau? Wir sind hier am Kraftwerk 1, der Fuscherache. Der Firma Hermann und Müller. Wir haben deren 2 in Verwendung und erzeugen so ökologische Energie in der Größenordnung von fast 6 Millionen Kilowattstunden im Jahr. Was ich jetzt sehr sensationell finde, ist, unweit von diesem Kraftwerk, wo wir jetzt sind, von Eich, ist ja das Bärenwerk von der Salzburg. Würde bedeuten, dass man ja in dieser Region sehr, sehr viel Strom eigentlich auch bekommt. Bruck ne? wurde durch das Kraftwerk Hermann und Müller elektrifiziert. Okay. Das heißt also, wenn man reinschaut, jetzt in die dann waren die ersten Strombezieher, war die Pfarre zur Bruck und das Sägewerk Hermann und Müller. Jetzt erklären uns mal, wie funktioniert das Ganze jetzt bei euch? Wir befinden uns also da am Einlaufbauwerk, das also einen kleinen Stau hat. Es gibt da dieses Wehr, das sozusagen den Stauspiegel geringfügig anhebt. Und dort drüben äh, sieht man, wo also da diese Eisenstäbe reingegangen. Mhm. Da geht dann das Wasser unterirdisch weg und kommt dort vorne in dem kleinen Holzbauwerk, in die eigentliche Druckvorleitung. Im Krafthaus unten, was passiert jetzt dann ganz genau? Das Krafthaus sitzt also da jetzt grob 700 Meter weiter flussabwärts und dort ist die eigentliche Turbine eingebaut. Und dort wird dann über einen Generator jetzt an den Strom erzeugt. Bei Hermann und Müller wird aber nicht nur auf sauberen Strom, sondern auch auf ein ökologisches Umfeld großer Wert gelegt. So hat man hier vor rund 30 Jahren bei diesem Kleinkraftwerk eine der ersten Fischaufstiegshilfen im Bundesland errichtet. Man sieht, es ist eine Beckenstruktur, wo das Wasser vom oberen Stauraumbereich in den äh, Unterarm ein, einmündet. Das was ganz interessant ist, also in dem Bereich ähm, des Flusses sind hauptsächlich Bachforelle, die heimische, Regenbogenforelle, die eingesetzt wurde ursprünglich einmal unter äh, Seibling Bach seibling okay. unterwegs. Das was äh, sehr sehr interessant ist Es ist auch die Koppe hier in den Becken zu Hause. also wirklich ein Zeichen Ökologie ist funktioniert. Es war ja mittlerweile dass ja diese Fischtreppe ja eine der ersten in Salzburg gewesen ist oder das Vorgängermodell. Aber warum seid ihr eigentlich als Firma so umweltbewusst so ökologisch unterwegs? Weil wir Gott sei Dank einen Eigentümer haben, der immer schon sehr auf Ökologie geachtet hat, und das äh, erfordert ja auch beträchtliche finanzielle Mittel, aber es war ihm immer schon wichtig, also, dass das im Einklang mit der Natur stattfindet. Das merkt man nicht nur bei der Fischaufstiegshilfe, sondern im gesamten Vorzeigebetrieb. Modern, nachhaltig und innovativ Richtung Zukunft zu gehen, das ist auch das Motto des GreenTech-Unternehmens Salzburg. AG. Während ich jetzt noch den Tag in Pinsko genieße, wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dem laufenden Programm von Salzburg AG TV.